Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Hinter mir wird noch fleißig gepackt, Jetzt muss ich gerade mal umschauen, ob es immer noch so ist. So. Aber wir sind bereit, es geht rauf. Äh, heute geht es mal wieder mit Chestbound an den Trail. Also macht euch bereit für die neue Videoeinstellung. Und schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr so davon haltet. Ja, mit diesem Gurt, den du nicht magst. Ich krieg da den Blut um, das heißt, ich kriege oben um und unten weg und kann, kann nichts trinken, kann mir nicht dort nicht Das ist Wahre Probleme. Ich habe ihn nach vorne, er nach hinten ähm, und ja, er jammert immer sehr viel, wenn das ich so ist. Ich hätte auf den Sattel machen können. Ja, nein, geht nicht. Ich verstehe nicht. Ja, dreht mal auf. April läuft. Angenehm heute. Voll geil. Also nichts warm, aber auf keinen Fall zu kalt. Mal schauen, wie es oben ausschaut. Ja, für mehr ist okay, sagt er. Schlüsselstelle beim Abhieb. Übrigens sind wir nicht die einzigsten Mountainbiker hier. Schaut mal her. Servus. Ja, ne? ja. Ja. Ja. Ja also ganz schneefrei ist es noch nicht, aber was trocken, also was schneefrei ist ist super trocken. Und hier müssen wir jetzt halt noch ein paar Meter durch, bevor wir eh schon unser Gipfelkreuz erreichen. Letzte Meter. Gleich sind wir am Kreuz. Und dann geht es erstmal eine Jasen. Oben sind wir. Gipfeljause ist auch schon ausgepackt. Bei mir gibt's es Walnussbrot vom Ruhr. Wahnsinn. Und bei ihm, wie das ist nett, das? Da steht nämlich oben. Und ist auch Brot. Der Hit für Ihre Party. Und wir machen Gipfelparty. party mhm. Aussieht mhm. oh, das auch gut. Aber Wetter ist... Pulala. Ja. Aber es sieht episch aus mit dem Kreuz und diesen beleuchteten Wolken. Mhm.